Wenn man eine Befragung durchführt, befragt man eigentlich nie alle Leute, für die man sich interessiert, das ist die Grundgesamtheit, sondern man zieht eine Stichprobe aus dieser Gruppe. Man befragt also nur einen Teil der Leute, für die man sich interessiert und versucht dann Rückschlüsse zu ziehen aus dieser Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, das in der Literatur nochmal ausführlich nachzulesen. Ich möchte in diesem Video nur mal einen ganz kurzen Überblick geben welches die Grundprinzipien der Stichprobenziehung sind und äh, welche Schlussfolgerungen wir daraus für die Umfrage in unserem Methodengrundkurs ziehen. Zunächst mal gibt es drei verschiedene Prinzipien. Ich kann entweder eine willkürliche Stichprobe ziehen, ich kann eine bewusste Stichprobenziehung machen, insbesondere die Quotenstichprobe ist da bekannt, oder ich kann eine echte Zufallsstichprobenziehung machen. Und die drei Arten einer Stichprobenziehung möchte ich kurz vorstellen und miteinander vergleichen. Bei der willkürlichen Stichprobenziehung nehme ich einfach irgendwelche äh, Elemente aus dieser Grundgesamtheit heraus und befrage die dann sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem Beispiel ähm, hier eine, Reihe, also eine Grundgesamtheit habe von insgesamt 16 Kugeln, einige sind blau, einige sind rot, und ich würde jetzt einfach sagen, ja, ich möchte gerne ähm, einen Teil von diesen Leuten befragen, also ich möchte sozusagen im Bild mit den Kugeln einfach irgendwie drei Kugeln auswählen, könnte man zum Beispiel einfach sagen, ich nehme mir jetzt hier drei Kugeln von der rechten Seite weg. So, das würde bei einer Online-Umfrage dementsprechend, dass man einfach in irgendeine Gruppe oder in ähm, einen Verteiler einfach die Bitte reinschreibt, äh, wer Lust hat, kann doch gerne an unserer Umfrage teilnehmen. Dann entscheiden das die Leute selber, ob sie teilnehmen oder nicht. Das ist dann eine willkürliche Stichprobenziehung, weil ich überhaupt keinen Einfluss darauf habe, ob jetzt hier zum Beispiel in dem Beispiel ähm, blaue oder rote Kugeln, in meiner Stichprobe landen. Und somit habe ich praktisch überhaupt keinen Einfluss darauf. Schauen wir uns mal den zweiten Schritt an. Und zwar jetzt die bewusste Stichprobeziehung. Dort spricht man dann meistens von einer Quotenstichprobe. Und da würde ich dann so vorgehen, dass ich mir überlege, naja, ich weiß ja hier, dass in der Stichprobe einige rote Kugeln drin sind und einige blaue Kugeln. Wenn man das jetzt überträgt auf eine Befragung, wüsste man zum Beispiel, dass man in der Bevölkerung ein Teil hat an jüngeren Menschen und einen Teil an älteren Menschen zum Beispiel. Und wenn man jetzt in der Umfrage sagt, ich möchte gerne das ungefähr abbilden, dieses was, was bekannt ist über die Grundgesamtheit, möchte ich in meiner Stichprobe abbilden. Dann könnte man so einen, einen Quotenplan machen und der würde im einfachsten Fall dann so aussehen, wie man das hier auf der rechten Seite sieht. Dass man sagt, okay, ich möchte gerne, wenn ich die Kugeln hier ziehe, möchte ich darauf achten, dass ich gleich viele blaue und rote da drin habe und dann kann ich mir die Kugeln zum Beispiel genauer anschauen und eben weitere Befragungen durchführen. Woran erkennt man das in der Umfrage? Das ist dann oft so, dass man am Anfang solche Filterfragen hat, um herauszufinden, ob die Leute überhaupt an der Befragung teilnehmen sollen oder nicht. Vielleicht haben sie schon mal bei einer Umfrage von einem Marktforschungsinstitut teilgenommen, wurden da am Anfang etwas gefragt und dann kam die Information, ja tut uns leid, leider gehören sie doch nicht zu unserer Zielgruppe. Das ist dann sozusagen der Quotenstichprobe geschuldet. Es kann gut sein, dass sie eigentlich schon zur Zielgruppe im weitesten Sinne gehört haben. Meistens ist ja die Zielgruppe sehr, sehr weit gefasst. Aber es war dann wahrscheinlich eben so, dass dieses Marktforschungsinstitut beim Durchführen der Befragung eben schon genug Leute hatte, die im Quotenplan in die Kategorie reingehört haben, in die sie halt reingehören. So ein Quotenplan kann natürlich sehr viel komplexer sein. Da kann nicht nur ein Merkmal betreffen, wie hier die Farbe der Kugel, sondern es können auch mehrere Merkmale sein, sodass sich dann sozusagen mehrdimensionale Tabellen ergeben. Und dort wird dann immer sozusagen eine Strichliste geführt. Und immer wenn man genug Leute aus einem bestimmten Bereich hat, möchte man eben nur noch andere Leute befragen. So, und das Dritte ist dann die Zufallsstichprobenziehung. Das ist das eigentliche Ziel, weil das sozusagen der Goldstandard in der Befragung ist und besonders bei wissenschaftlichen Umfragen achtet man eben darauf, eine echte Zufallsstichprobenziehung zu erreichen, weil nämlich streng genommen nur bei einer Zufallsstichprobenziehung ist ähm, überhaupt die schließende Statistik, also die induktive Statistik möglich. Also nur wenn Sie eine echte Zufallsstichprobenziehung haben, können Sie solche Aussagen treffen, dass ähm, Unterschiede, die Sie in der Stichprobe gefunden haben, signifikant sind. Also, dass es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit gibt, dass ähm, diese Zusammenhänge in der Stichprobe äh, nicht nur durch Zufall entstanden sind, sondern tatsächlich auch in der Grundgesamtheit vorliegen. Wie macht man das jetzt? Wie kann man eine echte Zufallsstichprobenziehung äh, durchführen? Wenn wir jetzt wieder diese Elemente hier haben, diese 16 Kugeln, und ich möchte jetzt sicherstellen, dass ich eine echte Zufallsstichprobenziehung habe, dann müsste ich dafür sorgen, dass jede dieser Kugeln mit derselben Wahrscheinlichkeit in meine Stichprobe gelangen kann. Das könnte man zum Beispiel machen, indem man die Kugeln durchnummeriert und dann eine Liste erstellt mit den Zahlen 1 bis 16 und dann eine Zufallsauswahl macht mit einem Zufallsgenerator. Oder wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, wenn man jetzt einen Würfel hätte mit 16 Seiten, dann würde man diesen Würfel werfen und dann hätte jede Seite von diesem Würfel dieselbe Wahrscheinlichkeit, nämlich eben ein Sechzehntel, gewürfelt zu werden und genau diese Person oder diese Kugel würde ich dann eben ziehen. Soweit erstmal äh, als Überblick über diese verschiedenen Arten der Stichprobenziehung. Und äh, abschließend jetzt noch die Frage, welche Form der Stichprobe brauchen Sie denn jetzt im Methodengrundkurs? Also das oberste Ziel oder das Tollste wäre natürlich, wenn wir eine echte Zufallsstichprobenziehung hätten. Und wenn Sie das irgendwie umsetzen können, ist das natürlich ähm, sozusagen. Die beste Alternative. Dafür brauchen Sie aber dann eben eine komplette Liste Ihrer Grundgesamtheit und müssen daraus eine Zufallsauswahl ziehen. Das ist natürlich in den meisten Fällen sehr aufwendig und im Rahmen so eines kleinen Methodengrundkurses nicht so wirklich umsetzbar. Deswegen gehen wir doch mal zurück ganz an den Anfang, nämlich die willkürliche Stichprobenziehung. Wie sieht es denn aus? Kann ich damit auch eine Hypothese testen, wie wir das in unserem Methodengrundkurs ja tun wollen? Nehmen wir mal an, wir ziehen jetzt hier einfach drei Kugeln raus, einfach aus der, aus der rechten Seite und haben dann angenommen zwei blaue und eine rote Kugel. Wenn ich jetzt anhand dieser, blauen Kugel, dieser zwei blauen Kugeln und dieser einen roten Kugel eine Schätzung, eine quantitative Schätzung äh, bezüglich der Grundgesamtheit machen wollen würde, wie viele blaue Kugeln in der Grundgesamtheit sind und wie viele rote Kugeln in der Grundgesamtheit sind. Dann würde das gründlich schiefgehen, weil ich hätte ja jetzt zwei blaue Kugeln gezogen und eine rote, und würde dann schätzen, dass zwei Drittel in der Grundgesamtheit blau sind und ein Drittel rot. Und das stimmt ja offensichtlich nicht, weil das hier halbe halbe ist. Man sieht also, wenn man eine willkürliche Stichprobe zieht, dann darf man keine quantitativen Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen. Man kann nicht sagen, wie die Merkmale in der Grundgesamtheit verteilt sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber für unseren Methoden-Grundkurs, Hypothesen kann man sehr wohl testen. Das können Sie auch bei Andreas Diekmann im, in dem Kapitel zur Stichprobenziehung nochmal nachlesen, im Buch Empirische Sozialforschung. Und zwar ist es nämlich so, wenn wir mal in diesem Bild hier bleiben, wir haben also jetzt zwei blaue Kugeln gezogen und eine rote. Und angenommen, wir hätten als Hypothese vorher aufgestellt, dass wenn eine blaue Kugel vorliegt, dann besteht diese Kugel aus Holz und wenn eine rote Kugel vorliegt, dann besteht diese Kugel aus Stahl. Ja, also angenommen, wir können eben das Material von außen nicht erkennen und wir prüfen, wollen jetzt diese Hypothese prüfen, indem wir eine Stichprobe daraus ziehen. Wenn eine Kugel blau ist, dann besteht sie aus Holz. Wenn eine Kugel rot ist, dann besteht sie aus Stahl. So, und wenn ich jetzt diese willkürliche Stichprobenziehung gemacht habe, meine zwei blauen Kugeln und meine eine rote Kugel, dann kann ich diese Stichprobe prüfen. Obwohl ich ja sozusagen auf die Grundgesamtheit bezogen eine Stichprobe habe, die jetzt äh, von der Anzahl her nicht, die, äh, Grundgesamtheit, nicht der Grundgesamtheit entspricht. Aber diese reine Hypothese, wenn die Kugel blau ist, dann besteht sie aus Holz. Wenn sie rot ist, dann besteht sie aus Stahl. Diese kann ich prüfen, auch wenn ich eine willkürliche Stichprobe gezogen habe. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in den Sozialwissenschaften nicht solche deterministischen Hypothesen haben, sondern natürlich probabilistische Hypothesen. Und dann sieht das Ganze ein kleines bisschen anders aus. Aber die Logik, die ich gerade erklärt habe, dass man also Hypothesen auch dann testen kann, wenn man... Ähm, nur eine willkürliche Stichprobenziehung hat, die bleibt auch dann bestehen, wenn man probabilistische Hypothesen vorliegen hat. Soweit als kleine Einführung zu den Stichproben. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, das nochmal ganz ausführlich bei Andreas Diekmann in dem Kapitel zu, äh, zur Stichprobenziehung alles nachzulesen.